Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube. Im Gaming-Kanal Pure Gaming und PS4. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Leute, es tut mir leid, dass ich den letzten Tag nicht mehr gestreamt habe, aber ihr wisst, so Ausbildung bald so auch vorbereiten. Mit Freundinnen und so. Geht erst mal vor. Ich hoffe, ihr habt dafür viel Verständnis. Ich weiß, wann der nächste PC-Leistung kommt, aber ich glaube, er kommt. Ich muss man nachschauen, vielleicht nächste Woche, Montag, so um 18 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also erstmal zunächst, wie fand ihr es das eigentlich, dass ich mich mit Mikrofon gestreamt habe? Ich habe gesehen, bei einem Video haben wir, wir einer Disliked. Dann möchte ich gerne den fragen, warum er Disliked hat. Und die anderen, ja, vielen Dank für das gute Feedback, wollte ich erstmal sagen, also Likes. Und dass ihr immer so aktiv bleibt, sogar früh morgens um 7 Uhr schon. Das, ihr seid echt Ehrenmänner, ihr seid echt solche Ehrenmänner. Und Frauen natürlich auch. Auf jeden Fall, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Habt schöne Ferien oder wenn ihr noch Schule habt, tut mir leid. Ja, ich habe schon Ferien. Spoiler. Äh, auf jeden Fall, haut rein, Leute. Das war's für heute. Ciao.